ich sage jetzt mal, die neue, die neue Focus, der neue moralische äh, Fokus, der neue ethische Fokus auf der einen Seite, das äh, sich Ändern von, äh, von Libertarismus in, äh, in vielleicht eine andere äh, Gesellschafts-, gesellschaftliche Haltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, natürlich, dass... Äh, dass immer mehr in den öffentlichen Raum hinausgehen von, von diesen Kunstwerken. Es gibt jedenfalls in der Bundesrepublik solche populistischen Angriffe auf Wissenschaftsfreiheit und dazu gehört eben der Anspruch der AfD, dass man die sogenannte Genderforschung abschaffen müsse oder dass der anthropogene Klimawandel kein valides wissenschaftliches Ergebnis sei. Das Interessante ist der Nachsatz der AfD-Abgeordneten. Sagen Sie uns das und sehen Sie mal,